Das Rheinland ist geprägt von vielen Kulturen. Menschen aus allen Teilen der Welt leben hier. Im Gepäck tragen Migranten nicht nur Kleidung, sondern auch ihre Sprache und Religion, Feste und Bräuche, Traditionen und Geschichte. Dieses unsichtbare kulturelle Gepäck ist ein wichtiger Bestandteil von Identität und prägt den Alltag der Menschen. Zum Beispiel beim Essen. Beim Einkaufen, in der Küche und am Esstisch spielen Tradition und Religion oft eine große Rolle. Meist denkt wir nicht groß darüber nach. Wie beim Einkauf auf dem Markt in Köln-Nippes. Es ist Gründonnerstag, in drei Tagen ist Ostern, das höchste christliche Fest. Vor dem Festessen am Ostersonntag ist aber die Fastenzeit gesetzt, mit ihren ganz eigenen Regeln zum Thema Essen. Wir sind katholisch und da gehört das ja immer noch dazu, dass man Karfreitag bzw. Ja, überhaupt in der Fastenzeit sich zurückhalten soll, aber Karfreitag natürlich besonders, weil es ja ein, ein Fasttag ist nach den kirchlichen Geboten. Donnerstag essen wir Spinat mit Spiegelei. Ja? Und Karfreitag essen wir Fisch. Ja? Wir essen Fisch. Obwohl, ja, also mein Mann und unser Sohn, die möchten eigentlich lieber Fleisch essen, aber irgendwie, also wir essen eben Fisch, weil das einfach, ich bin so erzogen, katholisch erzogen und das ist einfach noch im Kopf drin und deswegen wird Karfreitag eben Fisch gegessen. Keine Wurst und kein Fleisch. Fisch, da isst man immer Fisch. Aber das tun wir auch nicht. Nee. Wir sind dann nicht so religiös, muss ich sagen. Wir sind Christen, aber wir gehen nicht auf der Kirche. Vielleicht zweimal im Jahr, ne? einmal Oster, einmal Weihnachten und einmal zwischendurch. Ansonsten äh, gehen wir nicht viel in die Kirche. Aber ja, Karl Freitag wird kein Fleisch gegessen. Wir haben erstmal Fisch. Also es gibt keine Tradition in unserer Familie. Wir essen gerne, aber ähm, nichts bestimmtes. Ein Karfreitag Fisch essen äh, mache ich nicht aus christlicher Hinsicht, sondern einfach, weil das was mit Kultur zu tun hat, was man so von den Eltern gelernt hat. Und von daher hat das bei uns auch Tradition. Normalerweise Freitag essen wir nur Fisch. Kein Fleisch. Ich schätze, Karfreitag kein Fleisch. Aber Karfreitag passen wir ganz. Ja, ich kenne nur, dass die Christen in der Fastezeit kein Fleisch essen dürfen, so, sowas. Also das ist jetzt völlig anders, als es jetzt bei den im Islam oder im Judentum gibt. Da ist das ja, also gerade im Judentum ist das ja sehr begrenzt, beziehungsweise es sind genaue Vorschriften darüber, was man essen darf und was man nicht essen darf. Welche Regeln sind das? Religionen zeichnen sich durch ein Nebeneinander vieler Möglichkeiten aus. Regeln werden unterschiedlich gelebt. Können traditionell eingestellte Juden und Muslime ihre Speisevorschriften einfach so umsetzen? Reicht allein der Verzicht auf Schnitzel? Ja, ich heiße Hanna Fischer. Ich äh, bin 31 Jahre alt, ich komme aus Serbien. Ja. Und ich bin Igor Fischer und äh, ich komme ursprünglich aus Kroatien. Ich äh, bin, äh, wie, wie alt bin ich jetzt? 44. Und äh, bin vom Beruf äh, Elektroingenieur. Ich heiße Pina Göcktippe und faste heute zum letzten Mal dieses Jahr. Ähm, eröffne das Fasten für mich, das Essen mit einer traditionellen Dattel. Ich bin froh, dass ich jetzt essen kann bei dem Wetter heute. Es war warm, es war anstrengend und ja, guten Appetit. Mein Name ist Roman Melz, ich bin der kaschut der Synagogengemeinde Köln. Ich schaue, ich achte, dass die einzelnen Kaschut-Gesetze, die ihren Ursprung, ihre Quelle in der Tora haben, eingehalten werden. Die Synagogengemeinde Köln in der Otto-Straße ist einer seiner Arbeitsplätze. Hier wird gekocht für den Kindergarten, die Schule und das Seniorenheim der Gemeinde.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 Genauso dürfen keine fleischigen Produkte in der Milchigen sein. Alle Bestecke, das ganze Geschirr, die sind alle gekennzeichnet, damit man das nicht verwechselt, damit man es auf keinen Fall bloß nicht in eine falsche Küche reinbringt. Also hier sieht man deutlich, rote Sterne, fleischig. steht j jüdisches Wohlfahrtszentrum drauf. Kann man klar unterscheiden. Rote Farbe auch.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 Der Name ist Konzept. Halal bedeutet, äh, als Wort äh, kommt aus dem Arabischen und bedeutet rein zulässig. Also das bezeichnet alle Handlungen und Dinge, die dem Islam äh, erlaubt sind, zulässig sind. Und äh, die Speisevorschriften sind ja im Koran und Sunnah geregelt. Äh, letztendlich sind Lebensmittel erlaubt, außer Schweinefleisch, äh, Nebenprodukte von Schweinefleisch.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 bevor man das weiterverarbeitet. Darauf muss man sehr achten. Zum Beispiel Juden müssen ja Koscherregeln beachten und die müssen auch bei der Verarbeitung, Weiterverarbeitung, auch bestimmte Sachen achten, aber wir Moslem nicht mehr. Welche Tiere Koscher sind, kann ich natürlich auch erklären. Da gibt es zwei Kriterien, Haarhofer und Wiederkäuer. Wenn eines von den Kriterien nicht vorhanden ist, klar, von den Eigenschaften, dann muss ich äh, dieses, dann darf ich dieses Tier nicht verzehren. Also Ziegen, äh, Schafe, Rinder kommen, äh, äh, gehören dazu. Äh, Schweine, weil Schweine keine Wiederkäuer sind, gehören nicht dazu. Pisa, kommst du, Schatz? Schuhe an. Also ich nehme das, die Fleischwurst, weil es ohne Schwein ist, weil es Hellalkissim ist, das heißt halt ohne Schweinfleisch mit unseren Ritualen. Und auf die Zubereitung, Es reicht mir schon, wenn es ohne Schweinefleisch ist. Zum Alltag vieler Muslime und Juden gehört es, beim Einkaufen sehr genau auf die Zutatenlisten zu schauen. Zertifikate und Zeichen helfen bei der Auswahl. Ich kaufe dieses Produkt, weil der auch keiner ganz groß drauf steht und äh, nicht aus tierischen Fetten, sondern als, aus pflanzlichen Fetten besteht. Und äh, wenn, dann, wenn tierische Fette mit ihnen begriffen sind, dann sind es 100%ig auf jeden Fall kein Schweinfleisch, sondern äh, tierische Fette von äh, Rindfleisch, Fruchtumgül etc. Dann habe ich mir vor zwei Jahren gedacht, äh, die Idee kam von heute auf morgen. Könnte, könnte ich es schaffen, einen Supermarkt zu öffnen, wo der Kunde einfach reinkommt und mit ruhigem Gewissen als Moslem, aber auch nicht als nicht moslem ähm, Highlight-Produkte äh, zu finden und mit ruhigem Gewissen zu konsumieren. Hier weiß man, das wird äh, unter die Lupe genommen. Also ich kaufe hier gerne ein und ruhigen Gewissens ein. Wenn ich ein Produkt auch in meinem Regal stelle, fange ich so an, dass ich die Produziere, die Hersteller zuerst mal nach dem Halal Zertifikat frage. Wenn die kein Zertifikat haben, aber wenn ich das Produkt unbedingt haben möchte, dann wird das untersucht. Ich arbeite auch mit Lebensmittelchemikern zusammen. Und wenn die sagen, okay, das Produkt stimmt und wenn das Unternehmen mir das auch schriftlich garantiert auch, dann kommt es auch in mein Sortiment. Selbst rheinische Spezialitäten lassen sich problemlos verwenden. Auch für den koscheren Einkauf gibt es Zertifikate auf den Produkten. Frau Reda, Schemar, Yahoo und ihr Sohn Elias finden selbst in einem Kiosk koschere Produkte. Also zum Beispiel hier Matzeknödel. Das ist ganz berühmt, das kann man auch selber machen, das ist so ein Fertigprodukt. Hier steht U. Dieses U ist international so das Zeichen für Koscher. Also da gibt es viele Produkte, wo dieses U draufsteht. Ach, hier sind die Gurken. Sowohl im Islam als auch im Judentum sind die Speisevorschriften klar formuliert. Wie diese Regeln im Alltag gelebt werden, ist sehr unterschiedlich. Wir essen draußen zum Beispiel vegetarisch. Also wir essen draußen halt Pizza, Nudeln beim Italiener, wir essen draußen kein Fleisch. Wir trennen genau milchige und fleischige ähm, Speisen und ähm, essen jetzt nicht unbedingt Sandwich mit Schinken und Käse. Wir haben eigentlich hier in der Schublade ist Besteck für alles das Gleiche und unsere Teller und, äh, und äh, Töpfe. Das ist alles im Prinzip, das nutzen wir alles für, für alles sozusagen. Ja. Ähm, das wäre auch wiederum nicht, äh, nicht in Ordnung sozusagen, wenn wir jetzt äh, orthodoxer wären oder religiöser wären, dann müssten wir theoretisch auch zwei Küchen haben, zwei Geschirrsätze haben, äh, Besteck, auch alles müsste man trennen. Schauen wir mal, was es gibt heutzutage, ne? Und alles okay? In ja, alles in Ordnung? Wie immer. Ja, wie immer. Das wollen wir erst mal sehen. <lacht> Das ist ein Kühlschrank, hier haben wir unsere hauptsächlich milchige Speisen, weil die Küche hier komplett milchig ist, aber wir haben auch von der Ottostraße fleischige, aber wenn sie getrennt liegen, ist das kein Problem. Sie dürfen sich nur nicht berühren und vermischen. Jeder weiß das auch, das ist so, wie es zu Hause gehandhabt wird, weil nicht mhm. jeder hat zu Hause zwei Küchen und auch nur einen Kühlschrank und das ist die Lösung sozusagen. Meine Tochter hat mich gefragt, ob sie dann wirklich mal Schwein probieren dürfte. Ja, sie ist jetzt gerade sechs, ich habe ihr gesagt, sie soll es bitte nicht machen. Aber ich denke, sie hat es gemacht, habe ich keinen Einfluss drauf. <lacht> da kann ich ihr jetzt nicht auch böse sein. Ich habe es vermutlich als Kind im Kindergarten auch gemacht. Ich kann es immer nur sagen, sie soll es bitte nicht essen. Das ist bei uns im Glauben nicht, nicht erlaubt. Man darf es nicht. Aber mehr als sagen kann ich es nicht. Und wenn sie es tut, äh, ist halt so, wenn die anderen Kinder auch das probieren, was sie an Würsten ist, kann ich das leider nicht zurückgängig machen. Ja. auch generell in meinem Alltag ich türkisch, weil ich es auch meinem Kind weitergeben möchte, dass das nicht in Vergessenheit gerät, weil äh, deutsch oder äh, eher europäisch ist sie in der Schule schon. So hat sie Pause die Möglichkeit, türkisch zu essen. Juden, Muslime und Christen leben gemeinsam. Überall gibt es viele Berührungspunkte. Brot beispielsweise ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel für alle. So treffen wir morgens um halb zwei den Maschkiach Roman Melz in der Bäckerei Zimmermann. Ja, ich schalte hier wie jeden Morgen außer Freitag und Samstag in den Hof ein. Das muss man vom Religionsgesetz her, weil ein Jude soll mitwirken am Back- bzw. Kochprozess. Das ist die Hauptaufgabe.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 Ich wollte auch Brot in meinem Laden haben, das nach vielleicht nach dem deutschen Geschmack also das mehr anspricht als nur dieses äh, typisch türkische, was man kennt. Mein Name ist Engelbert Schlechtriem. Ich bin Bäcker und Konditormeister. Frau Diewitczukle ist an uns herangetreten, ob es denn möglich wäre, Halal-Brot ähm, herzustellen. Und ähm, wir haben uns dieses Thema angeguckt und wir haben dann ganz klar sagen können: Ja, können wir. Es kam bei der Halal-Zertifizierung zum ersten Mal ein Geistlicher, also ein Imam, der bei uns in die Backstube geguckt hat. Also zuerst mal ist es sehr wichtig, dass man weiß, welche Lebensmittel verarbeite ich denn da gerade? Was ist denn da drin? Wir kennen unsere Zutaten und es ist also sehr relativ leicht nachzuweisen, dass eben Mehl halal ist, beziehungsweise die Sauerteige, die wir herstellen, halal sind. Es gibt verschiedene Zusatzstoffe, die eben... Ähm, Haram sein können. Haram ist das Gegenteil von Halal. Denken Sie an den ähm, Pinsel, mit dem ein Brot abgestrichen wird. Auch hier ist es wichtig, dass äh, in den Naturfasern eben keine äh, Schweineborsten, Schweinehaare etc. Verwendung äh, gefunden haben. Wichtige Feste und Rituale sind in fast allen Religionen mit besonderen Speiseregen verbunden. Sie sind Symbole für die herausgehobene Zeit der Festtage. Eines der wichtigsten Feste im Judentum ist Pessach. Wir haben alle Lebensmittel rausgenommen aus dem Schrank. Und jetzt wollen wir gucken, was über Pessach verwendet werden darf und was nicht. Und das, was äh, nicht verwendet wird, das tun wir einfach in die Kiste und bringen in den Keller. Und äh, das wartet, bis Pessach da ist. Äh, Aber das streng genommen auch nicht richtig ist. <lacht> genau. Streng genommen dürften wir das gar nicht in unserem Haus haben. Sie müssen das verschenken, verkaufen, wegwerfen. Genau. Irgendwas davon. Unfall. Unfall. Und verbrennen. verbrennen. Genau. Ja. orthodoxerweise. Was äh, Hametz ist, also was, das, was nicht verwendet wird, das, ist, das sind Getreidesorten, die äh, sauer werden, wenn sie mit äh, äh, ja, Wasser in Berührung kommen und nach 18 äh, Minuten dann äh, genau, sauer werden. Das wäre zum Beispiel Couscous, das ist aus Weizen. Äh, hier ist nochmal Couscous. Kaffee, Kakao, Zucker, Honig, äh, Erdnussbutter, das alles bleibt hier. Das auch. Kaffee bleibt hier, Walnüsse bleiben hier. Das ist Miriams äh, Milch, Kakao, Cornflakes, Haferflocken. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal in das, ähm, genau, was da steht. Eine Erklärung, so besser. Hier. Was ist aber Hametz? Übersetzt bedeutet es Gesäuertes. Das Mehl aus den fünf Getreidearten, Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer oder Roggen, das mit Wasser in Berührung kommt, verwandelt sich innerhalb von 18 Minuten zu einem Sauerteig. Das heißt also unsere Haferflocken müssen streng genommen auch nach unten. Gut. Miriam ist eh komplex ohne ähm, Jede Speise, die einen auch noch so kleinen Teil Hametz enthält, heißt Hametz. Als Hametz gelten also in erster Linie Brot und andere Teigwaren. Obwohl Hülsenfrüchte, zum Beispiel Hirse, Bohnen, aber auch Korn, Reis und Soja nicht von diesen fünf Sorten sind, werden sie nach der aschkenasischen Tradition an Pessach nicht gegessen. Okay, damit wir dann aber nicht verhungern über die Pässe, kann, haben wir Matzen eingekauft. Die sehen, die sehen so aus. So aus. Koscher vor Passover. Das wäre dann für besser in Ordnung. Die hier. Sind Chamez, hier steht Chamez, also gesäuert, nicht verbessert. Allerdings hat es in Köln <lacht> keine anderen gegeben. Die habe ich jetzt gekauft und äh, die für Bessach werden wir noch bestellen. Die Malzen essen wir dann zum Frühstück oder zum, zum Abendessen, so wie Brot eigentlich. Äh, man kann äh, damit auch verschiedene andere Speisen nehmen. Aus Malzmehl Marzen, so werden zum Beispiel Pfannkuchen gemacht und Matzeknödel. Matza ist ein ungesäuertes Brot, das geht auf die Geschichte vom Auszug aus Ägypten zurück. Unsere Vorfahren hatten damals keine Zeit auf die Schnelle das Brot zu backen zum Auszug, sondern mussten ganz schnell backen und das Brot noch so halb gebacken mitnehmen und deshalb war es äh, noch nicht äh, ist noch nicht aufgegangen und ja zur Erinnerung an diese Zeiten und an diesen Auszug essen wir ungesäuertes Brot. Okay. So. So. Der Toaster, da sind unmengen von Krümeln, alles also gesäuert. Geht also nicht viel besser. Und außerdem können wir den Toaster zu besser gar nicht gebrauchen. Was wollen wir denn überhaupt toasten am Besser? Mazai ist sowieso schon trocken, brauchen wir also nicht mehr zu toasten. Und normales Brot dürfen wir nicht essen, also brauchen wir den Toaster nicht. Der kommt also auch in den Keller. Wir essen nichts Gesäuertes und wir verstecken das im Keller, dass es nicht gegessen wird. Aber die haben es trotzdem im Haus, was eigentlich nach strengen Regen auch nicht richtig wäre. Das ist vielleicht eine schöne Lösung. Die Juden sind ein praktisches Volk. Auch Pnar bereitet sich auf ein wichtiges Fest vor. Bei Ram das Zuckerfest. Muslime feiern das Ende des Fastenmonats Ramadan. 30 Tage dauert das Fasten. Nichts essen und trinken zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Eine Anstrengung im Hochsommer. Man ist es ja auch gewohnt mittlerweile, es ist jetzt der, 29., der 30. Tag heute, der letzte Tag. Und man ist es gewohnt und deswegen ist es okay für mich. Der Fastenmonat Ramadan erinnert Muslime an die göttliche Offenbarung im Koran. Auch die Regeln des Fastens sind hier in verschiedenen Suren festgelegt. Fasten meint nicht nur den Verzicht auf Nahrung. Der Fastenmonat ist eine Zeit der spirituellen und ethischen Reflexion. Auch das Spenden, die Hilfe für Bedürftige und die Gemeinschaft, gehört fest zu den Ritualen des Ramadan. Wir machen das eh Ende des Repräsants, wird immer gespendet. Sei es ein hoher Betrag von 100 bis 150 Euro. Das mache ich jetzt noch zusätzlich für mich, für meine Tochter. dass alles die reibungslos läuft, wir gesund bleiben und die Bedürftigen auch noch schönes etwas mitbekommen. Ich habe so viel eingekauft zum Trinken, was ich generell nicht machen würde. Aber das hat wirklich damit zu tun, dass ich jetzt so langsam bei der Hitze, 34 Grad, mir extrem warm ist, ich extrem Hunger habe und natürlich extrem Durstgefühl habe. Und bin froh, wenn wir jetzt in fünf Stunden essen dürfen und ich das für den heutigen und den letzten Tag hinter mir habe. So, gehst du mal einmal runter, Schatz? Mhm. Mhm. Wir wollen jetzt Marzeknödel machen. Da kommen ähm, sieben Sachen rein. Malz, Mehl. Ähm, Eier. Die Eier sind vom Rewe, ganz normale Rewe-Eier. Aber dafür XL-Eier. XL. Dann kommt ein bisschen Öl rein. Ich tue Olivenöl rein. Das ist von äh, auch ganz normalem Netto-Markt hier. Ähm, Salz, Pfeffer. Ähm, Petersilie vom Markt und Wasser kommt rein. Genau. Koscher, oder äh, eigentlich auf, ursprünglich auf hebräisch Kascher äh, ausgesprochen, äh, bedeutet nicht mehr als äh, rein. Ja, also, wie machen wir das? Wir nehmen einfach mal zwei Eier. Wir als jüdisches Volk, wir sollen rein sein. Nicht nur äußerlich rein sein, sondern wir müssen auch innerlich rein sein, sprich auch was wir essen. Die ursprünglichen Regeln sind schon in Danach, äh, in beziehungsweise in, in der Bibel, in, in dem, was äh, Christen Altes Testament äh, nennen, äh, gegeben. Wenn wir vollkommen rein sind, dann sind wir dazu hundertprozentig geeignet, einen Gottesdienst äh, durchzuführen, mit den Opferdiensten und so weiter, wie es früher im Tempel war. Ähm, weil wenn man unreinen Gottesdienst durchführt, also sprich betet, aber unrein ist, es ist zwar immer noch gut, dass man zu Gott betet, aber es hat nicht die vollkommene Stärke, man hat nicht sozusagen nicht die vollkommene Verbindung zu Gott. Das ist die spirituelle, äh, die spirituelle Erklärung dazu. Ja, also Pesach ist im Prinzip die zentrale Geschichte aus der Torah, aus dem Kann ich es auch erzählen? Ja, du kannst es auch erzählen. Mhm. Ähm, also Dann geben wir das und du erzählst. Wir feiern Pesach, weil, weil wir es weil geschafft haben, also, wir waren Sklaven und wir erfahren das Fest, dass wir nicht mehr Sklaven sind und dass wir tun können, was wir wollen. Und dass wir aus Ägypten rausgekommen sind, rausgekommen sind. und wer hat uns da rausgeführt? Gott. Und Mose. Mhm. Also im Prinzip die, ähm, genau, so wie er auch sagte, man erzählt die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten. Die Juden waren ähm, in Ägypten versklavt. Und ähm, Mose und Aaron haben sie aus Ägypten ähm, rausgeführt. Und das, also ich finde immer, Jackie Jackie, ich finde immer einfach spannend oder interessant an in dieser Geschichte, die Tatsache dass man sie erzählen muss, als wäre man alleine oder als wäre man selbst in Ägypten gewesen und man selbst wäre rausgekommen. Und äh, zunächst habe ich das <lacht> ziemlich witzig <lacht> empfunden. Also das war für mich, ach Quatsch, ich war doch nie mehr in Ägypten. <lacht> was, was soll das? Aber es, es hat so im Nachhinein, stelle ich fest, wirklich eine sehr, ja, wie würde man sagen, pädagogische oder didaktische Rolle sozusagen, dass man sich wirklich hineinleben kann, als wäre man, als würde man seine, ja, die Freiheit nicht haben und dann passiert da irgendetwas und es gibt auch diesen Sederabend, diesen Abend, wo man das feiert auf diese ganz bestimmte Art und Weise und man kann sich wirklich hineinleben in dieses Gefühl von Freiheit. Es war äh, zu damaligen Zeiten äh, nicht so üblich, dass man sich äh, schön äh, anlehnen dürfte so, und gemütlich essen äh, konnte. Und das ist etwas, was man zu Pessach macht, weil, was jedem äh, machen soll, zu, zu sich so gemütlich äh, auf ein Kissen hinlegen, äh, anlehnen äh, und gemütlich essen. Das ist ein Zeichen der, der Freiheit. Genau, weil man einfach äh, so sich überlegt, okay, was gebe ich jetzt den Kindern weiter, was, was ist das Wichtige? Es ist nicht nur Kinderzimmer aufräumen und Fernsehen so und so viele Stunden pro Woche gucken, sondern es ist irgendwie mehr als das. Und äh, durch diese Feiertage kommt man zusammen zu Tisch und äh, man trifft sich, man lacht, man singt zusammen und das ist einfach das, was es ausmacht. Und davor war es natürlich nicht wichtig zur Studienzeit und jetzt wird es aber. Und da macht man sich schon Gedanken. Ja, Check ja, sehr schnell. Mmh, Marze-Knödel werden mit der, Suppe äh, äh, mit der Suppe gegessen, die traditionelle Dünnsuppe. Das marze so, Soll ich jetzt schon mal vorbereiten, was alles auf den Pessachteller teller kommt? So, machen wir. Ein Stück, ein Stück Karosse hier drauf. Also auf dem Pesachteller gibt es äh, tatsächlich äh, äh, mehrere äh, Gerichte oder mehrere äh, Teile, die uns an Verschiedenes erinnern sollen äh, aus, äh, aus dieser Geschichte, äh, zum Beispiel Charroset, das ist so äh, ein Gemisch aus äh, gemahlenen Nüssen und Äpfeln, äh, Datteln, äh, Orangensaft, Orangenschale, Zucker, Zucker brauner Zucker, ne? und äh, was noch? Walnüsse. Walnüsse, genau. Das war's. Okay, <lacht> das ist es. Also das ist eine Süßigkeit, die hat auch eine äh, symbolische Bedeutung. Von der Konsistenz und von der Farbe her soll das an den Lehm erinnern, aus dem wir bzw. unsere Vorfahren in alten Ägypten äh, die Ziegelsteine bauen mussten mhm. für, für den Pharao. Mhm. Und noch die, die Pyramiden. Und die Pyramiden auch noch. Mhm. So. Ja. So. Das ist jetzt ein Ein. Anna, jetzt brauche ich nochmal deine Sprachkünste. Äh, Wie heißt äh, Petersilie auf Hebräisch? Tazeret? Äh, Tazeret. Das ist, das ist ein Het. Tazeret? Ja. Ja. Kann das sein? Okay. So. Hier steht es. Zroa ist das. So, Zroa, das ist Hühnerschenkel, Beza ist Ei, Karpas ist ähm, Petersilie, Charosset ist das, was wir eben haben, Maror ist ähm, Meerrettich und Chaseret, Sellerie, oder auch Radieschen kommen da, da drauf. Haben wir? Radieschen haben wir nicht steht sogar da, Karpas Grünzeug, heißt zum Beispiel hier. Schon wieder was gelernt. Sehen Sie, wir wissen auch nicht unbedingt alles. Das ist, das ist der Sinn des Pesachs. Man, man muss es, man soll es lernen. Genau. Es ist auch ein Brauch am pesach dass man viele Fragen stellt, um möglichst viel davon zu erfahren. Meretich, Maror auf Hebräisch, beziehungsweise bittere Kräuter. Das erinnert uns an, an das bittere Leben in Ägypten als Sklaven. Und dann weiter. In der normalen Zeit isst man gleich eine Suppe und ein Essen, keine Beilage, gar nichts. Aber da das halt Fasten ist, man den ganzen Tag nicht isst, belohnt man sich selber mit ganz vielen. Auswahlmöglichkeiten zum Essen und natürlich auch die Freunde. Man soll ja immer teilen. Deswegen habe ich heute Abend meine Freunde eingeladen, damit die mit mir zusammen mein Essen mit mir teilen und wir zusammen das Kasten brechen. Der Baklava, das ist extrem aufwendig. Also dafür das machen jetzt, weil morgen Beidam ist, machen das ganz viele Mütter. Also unsere, unsere Mutter machen das, weil das halt zum Beidam ist das Gang und Gäbe üblich, diese Baklava auch den Gästen, die zu Besuch kommen, zu präsentieren und die damit. Beispiel mit Tee, mit türkischem Tee zu begleiten. Also, dass, dass, dass man dieses Baklava mit dem Tee zusammen serviert. Also, wenn man jetzt zehn Leute besucht am Beidam, was morgen ist, kriegt man auch zehnmal Baklava serviert. Also Ich bin auch froh, wenn morgen Beidam ist. Das ist ein Fest von uns Muslimen. Da vereint man sich ein bisschen. dann hat Man man sieht, merkt heute schon draußen dieses Beidam-Gefühl, dass heute der letzte Tag ist, morgen Beidam ist. Man merkt das schon an, jeder nämlich lacht, jeder jeder lacht jeden an, heute auch im Laden, wo wir waren. Man hat schon gemerkt, dass es vorbei ist, dass Ramadan vorbei ist und dass morgen Weihnachten ist. Danke. Ich mach das schon. Super, danke. Dann mal umrühren. Also, ist ziemlich warm schon. Also wir kochen heute Türkis, überwiegend es gibt ein was nicht mit curry machen das gibt es bei uns türken nicht curry aber äh, das essen wir auch und halt den türkischen den deutschen nachrichtig den mache ich heute den türkischen nachricht Mein Freund meine freunde bringt den baklava mit weil das zeitaufwendig ist aber den nachricht mit äh, kirch hier habe ich selber gemacht baklava wäre mir zu aufwendig das hätte ich von der zeit her gar nicht geschafft also ich durfte jetzt nicht probieren weil ich passte äh, wenn da jetzt zu wenig Salz sein sollte, glaube ich, hat auch jeder Verständnis. Jeder würde auch sofort daran denken: Okay, die fastet. Äh, kann man die nicht übel nehmen. Aber wenn dann jetzt jemand sagen würde am Esstisch: Hör mal, da fehlt der Salz, wäre wär es eine Sünde für Sie, weil Sie keinen Respekt davor hat, dass man fastet und dem das nicht abschmecken darf. Ist schon was Besonderes, wenn man unter dem Ramadan-Zeit jemand einlädt, ist das schon was Besonderes. Sowas ist doch aufwendiger. Das muss man am Wochenende machen mit viel Zeit. Da wird alles ein bisschen schöner dekoriert, es wird das bessere Besteck, das, das bessere Geschirr oder Tabelservice rausgeholt und nicht das Standard, das äh, normale Geschirr. Morgen bin ich zum Frühstück eingeladen, zum Beidahm-Frühstück, morgen ist Beidem. Und dann gehe ich halt ähm, zu, meinen, ähm, zu meiner Familie und dann gehe ich noch zu meiner älteren Schwester. Und äh, ja, und dann gehe ich noch mal kurz nach Hause. Es könnt ihr, wenn das mein Bruder kommt. Ja. Für die Kinder ist es immer sehr interessant, weil die Kinder kriegen halt ganz viel Geld, Süßigkeiten, wie Weihnachtengeschenke. Also das Passenbrechen fängt.. Ähm, Heute Abend um fünf von neun dann. Dafür haben wir diesen Kalender, den kriegen wir immer von der Moschee. Also findet man in jeder Moschee oder in jedem türkischen Laden. Das kann man sich, kann sich jeder Moslem mitnehmen und in die Wohnung aufhängen. So hat man immer die genaue Uhrzeit, wann das Fastenbrechen diesmal ist, und auch natürlich die genaue Uhrzeit, wann man morgens aufsteht, um nochmal zu essen, bevor die Fastenzeit beginnt. Also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn jetzt sagen wir in München ist, glaube ich, um halb zehn gewesen und äh hier im Westen fing es um 18 Uhr an, der erste Tag. Ramazan ist nicht immer in derselben Zeit. Das verschiebt sich immer nach, dem, nach, nach den Tagesberechnungen vom, vom, ähm, aus Saudi-Arabien. Also man richtet sich immer nach der, nach der Mondberechnung Saudi-Arabiens. Meistens, meistens ist es zehn Tage vorher als wie im letzten Jahr. Das heißt, dieses Jahr haben wir angefangen am 19. Juli. Und äh, nächstes Jahr wird es vermutlich dann am 10. oder am 9. Juli starten. Es geht immer nach vorne, also nach, in, an die vorangegangenen Monate. Es ist natürlich für uns Moslems angenehmer, wenn es in der Winterzeit ist. Also da geht die Sonne auch schneller unter, dann hat man, kann man um halb fünf schon meistens essen. So Fasten ist echt eine Prüfung, in der Hitze, warm und ja, also ich finde es echt erstaunlich. Ich habe auch großen Respekt vor allen, die das jeden Tag gemacht haben. Also. Hi! Hi. Na? Ja. Super, das ist eine die Danke. Ja, gerne. Und also damit durch? Ah, gut. Also. Gerne. Oh, das ist aber süß. Sehr mhm. Super. Danke. Guten Appetit. Boah, dann. Danke, boah. das Danke. sieht echt lecker aus. Ja. Hast du das mit Doma gemacht? Domas? Hast du das gesagt und hast du das einfach in Doma ja, gemacht? Ja, mein Schatz. So, jetzt lassen wir den Abend noch schön ausklingen mit dem traditionellen Tee, den schwarzen Tee. Da bei uns äh, über die Ramadanzeit überhaupt kein Alkohol erlaubt ist. Ähm, ja, ich habe gegessen, mir geht's gut, freue mich auf morgen, morgen ist dir. Danke schön. auch? So, ich esse jetzt äh, meiner. Ja, haut rein, ne? Prost. Wir sehen uns <lacht> nächsten Ramadan wieder. <lacht> Kannst du mir mal den Löffel geben, Asmin? du auch also sein. hoch sein kann hast du keine Künstlerin mit dabei ganz gut danke schön war auch oh. ist jetzt stopp die nehmen O-Ton auf das heißt ohne Ton ich habe gelernt ich kann auch anfangen hier <lacht>